So, die vorletzte Map im aktuellen Pool ist eine relativ alte Map, die sogar schon in Hard of the gespielt wurde. Das Ganze ist eine Vierspieler-Map und wie sind denn die Zerg-Spieler jetzt mit dem Legacy of the Void-Update zu dieser Map eingestellt? Ähm, grundlegend gar nicht gar nicht so schlecht. Es äh, gefällt dem Zerg, dass... Ähm, dass die Map groß ist. Vierspieler-Map in 2017 bin ich jetzt kein Fan von, weil, weil es immer so ein bisschen Randomness äh, erzeugt. Ähm, die Map ist dadurch äh, einzigartig, dass sie, dass sie in, um den Watchtower in der Mitte rum äh, an jeder Seite so komische Rocks haben. Und man hat äh, die Map war wirklich lange im, äh, im Netherpool. Und man hat so gegen Ende hat man das so ein bisschen. Äh, ja, gebraucht. Vorher hat man da nie was gesehen, da bin ich gespannt, was da ähm, ja, jetzt in Legacy mit passiert. Äh, ja, Grundsätzlich kann man die Map äh, mit jeder größeren Vielspieler-Map ähm, vergleichen. Ähm, im, Im letzten Netherpool gab es Wallwind, äh, davor gab es Frost zum Beispiel. Und das große Problem ist immer die Expansion nach der vierten Base, weil die ist immer ziemlich, ziemlich weit weg. Und äh, ja, als als Zerg grundsätzlich wahrscheinlich kein Veto. Äh, für mich persönlich ähm, wahrscheinlich schon, weil ich die Map in Heart of the Swarm schon zu viel gespielt habe. Und äh, ja, es ist ein, ein ganz, ganz blöden Spot auf dieser Map gibt, der äh, als ich den gesehen habe, ähm, war, war, war die Map für mich gewehtot. und zwar gibt es an den dritten Basen einen Spot, wo man als Terran Liberator hinstellen kann und die können nicht von Ground-Units angegriffen werden, wenn man sie richtig stellt. Das, das ist so nicht vorgesehen. Blizzard hat sich da schon auch zu Wort geäußert, dass das so nicht sein soll. Aber Blizzard braucht ja immer eine Weile, um, um das zu fixen und solange das nicht gefixt ist, äh, halte ich die Map gegen Liberator für unspielbar. Also ich persönlich als Terraner habe die Map auch schon gewählt, einfach weil es eine Vierspieler-Map ist. Aber wie sieht Ben denn die Map allgemein als Terranischer Spieler von der Spielbarkeit her? Also aus Haus Zeiten ist halt eine bekannte Makro-Map, äh, relativ große Map schon, wie schon gesagt. Cross-Position ist natürlich gegen äh, Zerg oder gegen Protoss äh, oder allgemein halt eine wirklich sehr, sehr, sehr äh, lange Ground-Distance oder Air-Distance. Ähm, deswegen wird halt aggressives Spiel sehr, sehr schwierig, was auch in bestimmten Matchups halt wirklich Nachteile, äh, Nachteile mit sich bringt. Und ansonsten muss ich zustimmen, dass halt die fünfte Basis immer das Problem ist. Die vierten vier Basen sind auf jeden Fall sehr nah aneinander, das kann man relativ schnell kriegen, aber dann die fünfte Basis, ähm, was auf Crossborn vielleicht sogar relativ schnell mal ähm, ja, zu einem Thema wird, äh, ist halt sehr schwierig zu nehmen. Ähm, aber ansonsten finde ich sie jetzt nicht so schlimm, man kann sie auf jeden Fall spielen, denke ich. Man muss halt nur seinen Style und, äh, gut darauf anpassen. Und von der Protoss-Seite her, Mark, würdest du die Map eher drinne behalten, da es ja eigentlich da weniger ein Problem ist, die zu verteidigen? Na, ja, auch als Protoss braucht man äh, Air Units und wenn man, wenn man nicht gerade Stargate öffnet, dann, dann ist auch der Liberator-Spot für Protoss äh, ein Problem. Ähm, wenn man ihn nicht als Problem haben will, ist man gezwungen, Stargate zu öffnen, was man ja vielleicht nicht immer äh, machen will. Und äh, ja, das, das könnte sehr, sehr sehr einseitig werden, wenn man hier in jedem PvT äh, Stargate Openings ist, sieht, weil man sie spielen muss gegen den Liberator Spot. Ähm, ja, auch sonst gilt das, gilt für Protoss, was, äh, was für alle anderen Rassen auch gilt. Und ja, der, der große Marke für, für alle Rassen, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch im TVT ein Problem ist ergeben könnte, wenn man, wenn man die Vikings gerade Autos Position hat oder, oder sie gerade irgendwie gegen Tankfight oder so braucht. Sobald der Liberator Spot gefixt ist, ist die ist die Map für, für alle Rassen lieber. Also würdest du Ben zustimmen, dass das auch eine äh, Protoss und Zerg Makro favorisierte Map ist? Äh, ja. Absolut, gerade, gerade wenn es Cross-Position ist, können, können das lange Games werden, die, die schwierige fünfte Base hält ja nicht immer davon ab, dass es auch dahin geht und ja, was, was eine schwierige fünfte Base immer bedeutet ist, dass es nicht so einfach ist zu turteln und ja, nicht turteln bedeutet anständige Makro games und daher gefällt. Mich persönlich würde jetzt noch interessieren, erstmal von der terranischen Seite her, wie es denn beim Scouting aussieht bei so einer Map, die vier Positionen anbietet, beziehungsweise drei für den Gegner, wo gespawnt werden kann, ab wann und wie viel gescoutet werden sollte, um zu wissen, wo der Gegner mit was genau ist. Naja, es doch halt auf jeden Fall aufs, äh, auf das Match-Up und welche build -Oder man nimmt. Wenn man zum Beispiel das Eigen, also wenn man eine sehr aggressive build oder nimmt, dann muss man meistens nicht so viel scouten, da man mit seiner Aggression meistens schon äh, ja, viele Einheiten hat, um halt irgendwelche eventuellen Angriffe zu verteidigen. Und ansonsten was man halt, macht man halt ein ganzes Mal SV-Scout bei circa, also nachdem man das Gas besetzt hat, ähm, ist halt ähm, kann man das SV verwenden, das gebaut wird, um halt dann zu scouten, an welcher Stelle der Gegner sich befindet, und ansonsten halt mit dem Reaper, um mal zu schauen. Ähm, aber, ja, das kommt jetzt sehr aufs, auf das Matchup an. Ja, so ähnlich würde ich das auch sehen. Also ich spiele ja selber sehr eco und würde dann auch den Reaper schicken und vorher halt schon mal ein SEV zu gucken. Für die Zerk ist das ja generell kein Problem, da ja einfach die Overlords in alle Richtungen geschickt werden können. Die Protoss-Spiele, wie würden die das Scouting hier favorisieren vom Timing her? Also ich kann mir, kann mir vorstellen, dass auf, auf dieser Map einfach, weil es im Moment nicht Meta ist und deshalb bewusst als anti -Meta, gespielt wird, wieder wieder Doppelgate-Openings, damit man einfach am Anfang zwei Adepts hat, die man in zwei verschiedene Richtungen schicken kann. Ja, sonst ist der Protoss einfach darauf angewiesen. Vielleicht sogar schon nach dem, nach dem Peilen, das ist immer eine Sache, aber zumindest definitiv nach dem Gateway scouten zu gehen und ja, das, das, das habe ich vorhin schon erwähnt, es gibt Randomness, äh, man, man kann nicht, äh, als, als keine Rasse kann man hingehen und mit mit, mit zwei Arbeitern am Anfang irgendwie scouten gehen, äh, um, um dagegen sicher zu sein. Und äh, ja, das ist für, für den Protos nichts anderes. Kurz abschließend noch mal eine persönliche Einschätzung zu Vierspieler-Maps, Marc, von dir? Äh, ich bin der starken Meinung, dass Vierspieler-Maps im Jahre 2017 in StarCraft absolut nichts mehr verloren haben und äh, ja das Cactus Valley ist eine Vierspieler Map und deshalb das, das Beste an dieser Map bleibt die Map Introduction von Bassetrail TV wer die noch nicht gesehen hat, die ist auf YouTube, die ist äh, super lustig. Ähm, aber ja, Vierspieler-Map, bitte nein. <lacht> Klare Aussage, Ben, wie siehst du das als Terraner? Ähm, ich sehe es nicht ganz so kritisch, aber ich stimme Ihnen dazu. spiel maps sind auf jeden Fall als Terraner äh, nicht so schön, da man meistens sehr aggressiv spielt. Ich gehe jetzt vom Biospiel aus ähm, gegen alle anderen Rassen. Und je größer die Map, desto schwieriger ist der aggressive Part. Deshalb ähm, Vierspiel -Maps sind Vierspiel-Maps natürlich immer schlecht. Schön. Dann kommen wir ja gleich zu unserer letzten Map im aktuellen Leatherpool.